Hallo Leute, das ist Live German und ich bin Nadia Tomaszewska. Das Thema heute ist medizinische Fachsprache. Heute lernen Sie Begriffe, die mit Herz verbunden sind. Medizinische Fachsprache Kadi Der Wortstamm Kadi bedeutet Herz. Liest man Kadi? So denke man an das Herz. Im zusammengesetzten Fachbegriffen über das Herz steht die Bindeform Cardio. Test Der Wortstamm für Herz lautet Cardi Die Bindeform für Herz lautet Die Kardiologie ist die Lehre von den Herzkrankheiten. Eine Kardiologin und ein Kardiologe sind eine Fachärztin und ein Facharzt für Erkrankungen des Herzens. Logie ist die Lehre von einer Wissenschaft. Login ist die Fachfrau, Loge ist der Fachmann auf einem bestimmten Wissensgebiet. In der kardiologischen Praxis werden Patienten behandelt, die an Erkrankungen des Herzens leiden. Kardiologisch ist ein Adjektiv, das sich von Kardiologie ableitet. Test Die Lehre von Herzerkrankungen heißt Kardiologie Fachärzte, männlich und weiblich, für Herzerkrankungen heißen Kardiologe und Kardiologin das zugehörige Adjektiv heißt Kardiologisch Und? Haben Sie das schon alles gewusst oder war das neu für Sie? Schreiben Sie bitte in den Kommentaren, ob ich weitere Fachbegriffe auf solche Weise erklären soll, okay? Gut, na dann, das war's für heute und wir sehen uns bald. Tschüss, Papa.